Eine Tür aber für die Zäune an der Außenseite des Fluges kann auf Straßen platziert werden. Kann auf Straßen platziert außerdem wird die sichere Berei Bereichsaufteilung beibehalten. Oh, okay. Gut. So, das hier ist Gepäck, Spielezone, Kaffee, äh, erste Klasse Lounge, Flugschuh Lounge, what the fuck? füge eine Loge für Passagiere der ersten Klasse hinzu, um ihre Bedürfnisse und Wünsche besser gerecht zu werden. Geschlossener Raum mit einer Tür erforderlich. Okay. Wartung maximal eine Wartungszule erlaubt. Mindestgröße von 5 durch 5 muss ein Werkzeugkistenschrank enthalten. Herrentoilettebüro. Uh, Tickethalle, ein, kostenlo ein kostenloses Gepäckstück, nicht bei uns. In dieser Zone können deine Passagiere am Check-In-Schalter einchecken und, und Gepäck aufgeben. So. So, dann haben wir hier... Eine kleine Wand, oh, dann kommen natürlich erst Toilette, die Darmtoiletten, Scheiße, ich muss glaube erst die Zone machen, oder? Ach, das geht nachträglich. Aha. So. Okay. Waschbecken benötigt geschlossenen Raum. Kriegt ihr alles. Ja, dann bekommt ihr noch eine Türe. Okay, ist noch blockiert. Dann suchen wir nochmal nach Toilette. Und dann kommt hier Waschbecken. Waschbecken noch hin. Die Frauen müssen sich ja auch sehen. <lacht> Na, noch mal So, dann gibt's ein P Piece. Wie schreibt man das? Das ist hier ein Piss Pissoir. Gibt's nicht, okay. Uh, ups. Ah, okay. Urinal, aha. <lacht> Dann hätten wir noch Platz für 1, 2, 3, 4 Toiletten. Ja. Gut. Muss erreichbar sein direkt oder durch eine Tür. Was ich hier muss, muss in einem funktionierenden... Ja, das ist sehr logisch. Mein Gott. Nur langsam. <lacht> so, dann die Türe. So. Benötigt geschlossenen Raum. Muss da echt eine Tür rein? Also so. Ich bin gerade etwas überfragt. Ist es ist doch alles geschlossen, oder? Hä? Okay. Ich bin gerade etwas verwirrt. Du musst diese Zone um die Toilette für äh, geschlossener Raum mit einer Tür erforderlich. Ja. Ist doch. Hä? Hey, oder war, war... Warum geben sich die Frauen jetzt hiermit nicht zufrieden? Passagiere werden nicht sehr glücklich sein, wenn sie keinen einfachen Zugang zu Toiletten haben. Du nutzt diese Zone, um die Toilette für deine Passagiere zu bauen. Oh. Okay. okay, dann haben wir hier den Bereich Security, was ist, ah, haben sie da wieder eine Wand gebaut. So, wir brauchen nein nicht ja auch treppen aber rolltreppe nach oben so Und dann machen wir mal ähm, Wie groß wird denn der Security-Bereich? Ich weiß es nicht. Ähm, wir fangen mal an mit... Rolltreppe... Ah, wir machen lauter Rolltreppen hier rein. Ah. wenn nach oben. So. Hier wird eine Wand reingezogen. Aha! So. Das hätten wir ja mal geklärt. Das heißt, jetzt schauen wir mal. Sicherheit. Ne, ich das jetzt zur Sicherheit mache. Ach du Scheiße. Ausweiskontrolle, Metalldetektor, Gepäckscanner, Remote, Gepäckscanner, Ausweiskontrolle. Ausweiskontrolle, Ausweiskontrolle. Okay. Warum auch immer zweimal? Fluggastinformationsschalter benötigen oftmals Hilfe, um, um den Weg zu finden und ihren Flug rechtzeitig zu erwischen. Die elektronischen Informationen helfen ihnen dabei. Mit weitaus größerem Radius. Einer steht da unten noch, okay. Büro, Stich, ah, Stuhl und eine Tür, Flup. Büro Stadtbahntransit, mehrspurige Zufahrtbetrieb, Ausweichgeld, erweiterte Busbetrieb. Was gibt es da drüben noch? Erweiterte Sicherheit, erweitertes Ticketing. Was ist das? Ermöglicht Flug? Flugzeuggates Gates einem bestimmten... Ah, okay. Möglichkeiten, Gepäckscanner-Ausweiskontrollen zuzuweisen und gepäckscanner Metalldeckel Für präzise Flusskontrolle. Aha. Also. Gepäckscanner. Ups, das war falsch. Dann gucken wir mal nach Scanner. Hier. Dieses... Hochmoderne Röntgengerät wird auch von deinem Sicherheitspersonal verwendet, um Passagierhandgepäck auf Schmuggelware und andere Sicherheitsbedrohungen zu scannen. Für dieses Gerät ist jedoch eine Remote-Sicherheitsstation erforderlich. Ah, okay. Mhm. Eine ausgereifte Alternative zum Standardmetalldetektor. Jo. Mal. Den würde ich dann ja mal grob hier hinsetzen. kommen ja davor, diese Gepäckscanner. Nein, Moment, das war... Ah, da muss ja noch ein... ein, ein äh, hier... Ah, ein Arbeiterplatz haben. Das heißt... Hier hin. Dahin. Ah, ich sehe schon. Die Gepäckskenner werden ein Engpass sein.